Einsamkeit ist ein Gefühl, welches die meisten von uns in verschiedener Intensität und Dauer aus ihrem Leben kennen. Sie ist eine ganz normale Erfahrung im Alltagsbewusstsein. Daher können wir uns nicht vor ihr schützen und das müssen wir im Normalfall auch nicht. Dann will sie uns was ganz Bestimmtes sagen und wird erst problematisch, wenn sie durch andere Sachen entartet. Ursprünglich ist Einsamkeit für uns als sprechende Affen ein Werkzeug, um uns unsere sozialen Bedürfnisse deutlich zu machen und uns dazu zu treiben, mit anderen Verbindungen einzugehen. Immerhin sind wir soziale Kreaturen, die nur so lange überlebt haben, weil sie sich mit anderen zusammengetan haben. Über Millionen von Jahren Evolution hat sich das in unsere Grundprogrammierung eingebrannt. Unser Organismus erwartet für sein Leben, wenn er aus dieser Welt entspringt, eine lebenslange, gemeinschaftliche Interaktion in einer Gruppe mit anderen. Wir sind darauf programmiert und brauchen andere Menschen. Was wir brauchen ist Zugehörigkeit. Deswegen bauen wir uns auch Identität und zählen uns einer Gruppe zu. Und das passiert alles ganz von alleine, ohne dass wir es merken. Was wir davon dann erfahren, ist nur, dass wir etwas ganz Spezielles mögen, wie Fußball oder die freundlichen Trinker von nebenan. Sozial sein ist Teil unserer Biologie, denn alleine sein bedeutet im Normalfall sterben. Diesen Schmerz, den wir spüren, wenn wir uns einsam fühlen, ist für unseren Organismus genau dieser Stress. Es ist ein innerer Schrei, weil potenziell der Tod droht. Deswegen tut es auch so weh, wenn wir Ablehnung und Trennung erfahren und uns nicht verstanden und akzeptiert fühlen. Es ist ein Zeichen des Körpers, das uns sagt, veränder dein Verhalten und sei sozial. Oder du wirst wahrscheinlich sterben. Als sprechende Affen fungieren wir im Alltagsbewusstsein nämlich immer noch unter den zwei großen Programmen Selbsterhaltung und Fortpflanzung. Und alles was wir tun, denken und fühlen, ist genau dafür gemacht, auch wenn es nicht so offensichtlich erscheint. Und obwohl wir noch mit diesen Programmen geboren werden, leben wir in einer Zeit, die uns kaum noch das geben kann, wofür wir gemacht sind. Es wird als Anpassung an die Entfremdung ein extremer Individualismus gepredigt. Alles wird trotz technischer Entwicklung immer isolierter und oberflächlicher. Es bieten sich immer mehr Möglichkeiten, sich zu stimulieren und abzulenken. Wir haben durch tausend Verpflichtungen kaum noch Zeit für uns und unseren Liebsten, und wissen in den meisten Fällen nicht mal mehr, echte und tiefe Verbindungen aufzubauen, weil wir emotional immer weiter verkrüppeln. Und wir denken, dass das normal ist, weil uns erzählt wurde, dass das Leben so funktioniert. Doch schlummert da in uns dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, eine tiefe Trauer, die noch nicht ausgelebt werden konnte. Eine Sehnsucht, die wir dann versuchen zu stopfen, weil wir sie nicht verstehen und glauben, dass die Lösung in einer konstanten Stimulation bestehe. Doch immer mehr Menschen werden eines Morgens wach, selbst wenn sie Familie und Wohlstand haben oder alles, was uns erzählt wurde, was als erstrebenswert gilt. Und dennoch wird dort dieses Gefühl von Trennung sein. Die Stimulationen werden immer weniger befriedigend, neue Erfahrungen immer nüchterner und soziale Interaktion leerer, weil der chronische unterbewusste Stress sich in einem Teufelskreis entwickelt hat, der deine Abwehrmechanismen konstant am Laufen hält. Deine Mauern werden immer dicker, um dich zu schützen, der Mitwelt erscheinst du auf einmal Kälter, unfreundlicher und komisch. Und ohne es zu merken, drückst du deinen Liebsten immer weiter weg von dir. Dabei willst du das alles gar nicht. Du versuchst nur irgendwie klarzukommen und ganz automatisch möchtest du dich vor dem Schmerz schonen, was dich immer weiter abdriften lässt. Bis du am Ende gar nichts mehr fühlen wirst und dir nichts mehr wichtig ist. Du willst, dass dich alle in Ruhe lassen. Du verlierst deine Lebenslust und wirst so, wie du dich innerlich wirklich fühlst. Leer und allein. Dein Inneres wird deine Realität. Und dann fangen diese dunklen Stimmen an, weil du so getrennt von allem bist. Wenn die Trauer aus der Unfähigkeit zur Handlung in zerstörerischer Wut wechselt und aus dem Bedürfnis nach Kontrolle dann entweder gegen sich selbst gerichtet wird, paradoxerweise in dem Bedürfnis, sich selbst zu schaden oder gar selbst das Leben zu nehmen oder anzufangen, anderen zu schaden und zu töten. Das ist das, was uns böse macht. Trennung und der Versuch, etwas dagegen zu unternehmen. Und je früher wir dieses Gefühl in unserem Leben erfahren, desto tiefer wird das Trauma, was uns das Leben verdammt schwer machen wird, weil wir nicht bekommen haben, was wir wirklich brauchen. Liebe und Akzeptanz. Und alles, was wir dann machen, wird nur ein Versuch sein, diese Lücke zu füllen. Ein stummer Schrei nach Liebe an einer oberflächlichen, konsumorientierten Gesellschaft, die ziemlich viel dafür macht, um uns psychisch krank und böse zu halten, und uns von uns selbst abzulenken. In einem anderen Video sprach ich darüber, dass wir uns durch Verantwortung für uns selbst und anderen das Gefühl von Bedeutung geben. Das ist aber nur die halbe Seite. Andere Menschen und Zugehörigkeit geben uns auch das Gefühl von Bedeutung. Das sind Sozialität und Identität. Deswegen fühlt es sich auch so gut an, wenn da endlich jemand da ist, wo wir uns verstanden und gesehen fühlen. Das ist Teil unserer Natur. Wir brauchen andere Menschen. Und wir, ohne es zu merken, aus Enttäuschung und Mangel, nur noch durch unsere Schutzmauern hindurchleben. Unser Herz immer weiter verschließen, bis es zu spät ist. Doch solange wir diesen Punkt nicht überschreiten, gibt es eine Chance für uns, uns wieder zu öffnen. Und das müssen wir nicht alleine. In jedem von uns steckt eine Trauer, die gehört werden will. Dass Sie und wir bedeutsam sind. Es ist okay, sich einsam zu fühlen. Sie zu akzeptieren und zu verstehen. Und gerade die Traumata der Trennung zu lösen. Weil das erst die Bedingung dafür ist, um echte und tiefe Verbindungen mit anderen Menschen einzugehen. Und glaub mir, das willst du.